Es geht los Freunde! Amsterdam Alles gut? Ja, Hier, davon. Ja. Guter Bahn. Ja. Für, für andere dann gut. Okay. Kannst du mal. 32 hat er. Ja. ja fast. Der ist ja größer. Oh, Aber die Farbe. Es ist sehr, sehr schwarz dunkel. Also sehr dunkel. ja. Gut, <lacht> meine Skeleton. Tschüss. <lacht> Tschüss der Skeletor. Fertig. Hehehehe <lacht> well good mm? yeah, so so teuer? Ja. Guter Fisch! <lacht> ah, <lacht> okay. <lacht> ja. <lacht> Meinst du geht der da rein, ne? Na, das glaube ich nicht. <lacht> Kann ich vielleicht bei ihm hier? Ja, mein Krieg, Oder? Ja. ja. Mein Krieg, ist vielleicht direkt nicht schon Wo? Mach nicht, aber reicht das. Der ist, ist zu schwer, oder? Ja, ja zu Weißt du, wie du Perfekt. Gute Griffe. <lacht> so. Ja, das fast ja, Spaß. Ne? Du denkst... Boah, ja, ja. Das ist die hohe, dicke Barsche, oder? Ja, Aber nicht. <lacht> Gar nicht so schlecht. Ja. Besser von der, oder? Ja. ja. Nicht schlecht. Ja. Perfekt, ne? Ja, perfekt, ja. Mal, Ja. So. 48? Ne? Ja. Ja. Ja. 48 habe ich schon. Morgen auf dem Bellyboot. Eh? Überall, wenn die Leute uns sehen, oh, Foto hier, Katastrophe. <lacht> ganz schlimm, ganz schlimm. Überall. Okay. Okay. Hast du Kescher? Ja. Es ja. okay. ja, geht hier noch Hier gehen um wir Treppen, das <lacht> Ja, dann Schabo. In fünf oder in sieben? Fünf? fünf? Ja. Ja, ja. Alles ja, vorne. Und jetzt, da vorne ist der ganz große noch. Der ganz Rote noch. Der ganz Rote gar nicht los. Oh, krass, ne? Hier, Hier kommt... Gott sei Dank. Eine ja, Scheiße, eine Scheiße. Ey, da ist eine Absperrung, das ist eine Absperrung. Du musst ein Ticket vorzeigen. wenn du das nicht machst, dann... Alles klar. Wobei. Ja, ja. Heißt, klar ja. Ich muss ja. Mal ja, da, und es ist kalt. Ja. Habt ihr schon gut gefangen? Ja. Rucksack. Rucksack. Anum. schade ich glaube doch mal was Oh, baby zander kleiner Spritzer. noch <lacht> <Ja>, cool petri <lacht> klein aber sehr klein aber sicher baby zander auch ja, That's a good one, guys. Oh, oh, oh. Oh, uh, I love a bash. Yeah. Huh? I love a Oh, oh, oh. Hallo, hallo, hallo! <lacht> oh, ging das einmal hier voll! Ah. Hier Ball. Ah, schade! Oh egal! <lacht> Basch oder? Ja, ich weiß. Ja. Jo, gut. Leider. Schaden drunter? Ja. <lacht> <lacht> Brauchst du einen Keller? Hahaha Baah Hahaha Ja Hh, ha Hh, Okay Perfekt! Oh, ab. Perfekt, ja, gute Ein Schöner Fisch. Ja, guter Fisch, ja? Ne? Ja, 35, ja. exakt. Was war ein Fang? Ja oder das Da sitzt nicht. Petri! Uh, bitte gut. Petri, du gut? gut! Oh, Oh, Petri, oh, oh. oh, okay. hm? Jetzt. Ja, das ist wieder <lacht> oui. Das ist schön. Aber was den Kleinen schmeckt, schmeckt den Großen auch. Ja. Okay. Barsch. Ein Barsch. Ja. Der ist schön dick. Ja. Der ist schön. Oh ja. Also hat so vorne. Ja. Ja. Cool. Ja. Und auch gerne mit dem Kühler, dann kannst du das auch wieder verwenden. <lacht> Ja, Zander. Zander. Nee, was? Oh, Bart. Gute Barsch. Oh, ja. schön. Ich kann nicht hochziehen, ne? Ich hab nur 22 auf Ja. Oh. 15? Ja, glaub ich. Siehst du, auf Grün gewechselt und Biss. Und die ganze Zeit habe ich hier dasselbe gefischt. Nichts anderes gemacht, ne? Das ist die Farbe wieder. Ja, ja. Ich Wo ist mein Gummi? Keine Ahnung. <lacht> <laughs> yeah! Ja Zahne? Man. Ja, mit dem schade also immer Feiertag Farbe Schade, <lacht> schade. Okay. Ja. Okay. Aber siehst du? Feuer Tiger Farbe. BIM! Direkt! Erste Wurf. wort. der Skeleton, Ja. Der Skelett aufhängt alles. Petri! <lacht> <lacht> oh, nochmal hier. <lacht>